Denkblasen Folge 6, heute zum Thema Zen. Mein Name ist Branko Chanak und auf der anderen Seite der Leitung wie immer Katharina Weber. Moin Katharina. Moin Branko. Na, du bist ein bisschen erkältet und verspackt heute. Ja, das ist manchmal so. Hm. Es ist ja ausschließlich Winter. Genau. Hat man ja ein Recht außerdem ist es, es ist so, dass eine ordentliche Grippe äh, im Jahr... Erhöht die Abwehrkräfte, trainiert fürs ganze Jahr. Also bin ich dann nicht ganz so böse drin. Also du bist nicht im Krankenlager, sondern im Trainingslager. Nein. Ich bin im Trainingslager und auch nur leichtes Training, kein heftiges Training. Ist also schon, schon schwer in Ordnung. Heute machen wir mal eine kleine ähm, Änderung in unserem Sendekonzept. Ähm, wir werden uns nicht über eine konkrete, ähm, eine konkrete Emotion auseinandersetzen, sondern ähm, ihr habt sicher gemerkt, die letzte Folge ist ja leider aus Termingründen ausgefallen. Und der Te Termingrund äh, Katharina hatte zen erschienen. Katharina übt nämlich schon seit mehreren Jahren äh, zen, sich im Zen-Buddhismus. Und ähm, ja, da war wieder Großaufgebot bei euch. Ähm, was, wie viele Leute muss man sich vorstellen, die bei euch ein- und ausgehen im Steierberg, in eurem ähm, Zen-Zentrum, sag ich mal? Also Zen ist anders als manche andere buddhistische Traditionen, eine ähm, Linie, wie wir sagen, eine Übungsweise, die sehr Schüler-Lehrer charakterisiert ist. Also es gibt ein sehr dichtes Schüler-Lehrer-Verhältnis. Mhm. Deswegen sind die Gruppen, ähm, mit denen wir arbeiten, in der Regel sehr klein. Mhm. Also, wenn ich beim Dalai Lama war, äh, 1990 oder 96 oder so, damals in der äh, Lüneburger Heide. Mhm. Da waren die Woche unter in den Zelten äh, zu jeder Belehrung, wie man sagt, in, der, in dem Jargon, 6.000 Leute. Mhm. Und am Wochenende waren es irgendwie 11.000 oder 12.000, glaube ich. Mhm. Das wird man beim Zen nie finden. Zen ist kleine Gruppen und deswegen sind wir in so einem Session in der Regel zwischen 16 bis 23, 24 Leute. Und das ist eingebettet, eingebettet in die Lebensgarten- Seminarinfrastruktur. Das macht ihr Richtig. quasi in Kooperation mit dem Richtig. Lebensgarten. Richtig. Ja? Richtig, genau. Die organisieren, weil da sind die, die Betten, die Schlafgelegenheiten oder Matratzenlager, wenn die Leute es schlicht und preiswert haben wollen. Da wird gekocht. Allerdings ist äh, Winter -Session, das sogenannte Ruatsu das heißt übersetzt ähm, sieben Tage wie ein Tag. Das ist unser anspruchsvollstes Session, weil mhm. es erstens im Winter ist. Und zweitens äh, haben wir da noch so ein paar kleine zusätzliche Übungsnummern in der Regel. Und eine davon ist, dass wir selber im japanischen Klosterstil auch essen. Mhm. Das koppelt uns dann vom übrigen Seminarbetrieb ab, aber wir sind ansonsten, in die äh, Infrastruktur des Seminarbetriebs eingebunden. Die kochen für uns, die machen für uns. Ja. Was genau ist deine Funktion als Katharina Weber? Ups, meine Funktion ist jetzt eigentlich so ein bisschen äh, Senior. Also ich bin vor rund 20 Jahren mit einem Kon mit der kontinuierlichen Sendübung angefangen. Mhm. Wie, bist das, du, wie bist du darauf gestoßen? Ja, das Putzige ist, ich habe als Jugendliche mit 15 bin ich schon das erste Mal mit Zen in Berührung gekommen. Mhm. Da habe ich. Äh, das war vor dann, wie vielen Jahren ungefähr, damit man sich die Zeitdimension vorstellen kann? Also das ist ungefähr vor 40 Jahren gewesen. Mhm. Also so äh, grob in den in den 70ern. Ja, mhm. richtig. Das war so, ich sag mal 72, 73. Mhm. Also vor richtig bummelig 40 Jahren. Da war ich sehr engagiert in der verbandlichen Jugendarbeit, Jugendgruppenleiterin und so weiter. Mhm. Und da hatten wir regelmäßig im Winter, im Januar, sogenannte Werkwochen mhm. auf der Jugendburg Gemen. Mhm. Und da waren ähm, Ordensbrüder, katholische Ordensbrüder, die ja, irgendwie auch uns unterstützen und mitarbeiten und bestimmte Angebote machten und eines dieser Angebote war abends äh, zehn oder zehn in einem dafür vorgesehenen schönen runden Raum in einem der Türme der Burg äh, Zen-Meditation. Von, von, von den katholischen Patern wurde das angeboten. Ja, richtig. Da kommen wir vielleicht und, gleich auch nochmal drauf zurück. Ja. Das müssen wir uns mal im Hinterkopf behalten. Also ich finde die Verknüpfung so, so diese inter, den interreligiösen Austausch teilweise sehr interessant. Von wem da manchmal solche Impulse kommen? Ja, und ähm, und das fand ich damals für mich, dass wenn ich da heute dran denke, es ist so frappierend. Das war für mich damals schon so intensiv und ich fand es so wichtig und bereichernd für mich diese 20 Minuten oder was, die wir da meditiert haben, hm. ja, auf einem kleinen ähm, dass ich dafür das abendliche Treffen der Kneipe habe ausfallen lassen. Hm. So, Jugendliche, ne? hm. 16 Jahre oder 15 Jahre, ähm, lässt das Treffen mit gleichgesinnten Kneipe sausen, hm. ohne Kontrolle von Erwachsenen, und hast sie nicht gesehen, weil sie es wichtiger findet zu meditieren. Also wenn ich da heute zurücktränke, wie ich da damals drauf war, das finde ich schon irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ungewöhnlich. Wie, so. wie war dann dein, dein, von diesem ersten Anfangspunkt, wie war dann dein Zen-technischer Werdegang bis heute, bis zu, dass du im, am Rande des Lebensgartens auf einem eigenen, also nicht dein eigenes, sondern das, das Gelände des chokasanga e.V. Ähm, lebst und arbeitest und mhm. eigentlich sehr praktisch ähm, dein Leben nach Zen-Methodik gestaltest. So wie, ich meine, wie, wie, wie kommt man von 15 auf Katharina heute? Also es ist auch ein bisschen holperig wie immer. Es ist, das wenn man solche Lebensgeschichten. Also ich war damals, nach meinem Studium der Sozialarbeit, musste man ja ein Anerkennungsjahr machen. Mhm. Und es war damals, Anfang der 80er Jahre, 82, 83, eine ziemliche Flaute auf dem Arbeitsmarkt. Mhm. Ich habe mich systematisch, handschriftlich mit handgeschriebenem Lebenslauf und allem Tralala systematisch in jeder größeren Stadt von Norden Flensburg bis Süden Kassel also in 60 Städten beworben. Entweder mhm. Jugendamt, Sozialamt oder Gesundheitsamt für ein Jahrespraktikum und davon auch nur die Hälfte. Mhm. Und ich habe auf meine schriftliche Bewerbung nur aus Flensburg eine Zusage bekommen. Die anderen haben einfach nur abgelehnt oder gar nicht geantwortet. Hm. Dann bin ich nach Flensburg. Das ist eine Story für sich natürlich. Dann bin ich nach Flensburg, Ich habe da gearbeitet im Jugendamt, ein halbes Jahr. Habe von da aus eine andere Stelle gekriegt, die ich aber nur ein Jahr gemacht habe. Und dann war ich in Flensburg arbeitslos. Hm. Saß in einer Einzimmerwohnung. Im fünften Stock eines Hochhauses, mir fiel die Decke auf den Kopf, ich kannte kein Aas, wusste überhaupt nicht, was abgeht. Die Weiße Flensburg ist eine andere, andere Nummer. Hm. Die, die, die, die Leute kennen dich, aber deswegen bist du mit denen nicht befreundet. Ja. Sowas ist vielleicht ist ein bisschen nicht. wie die dickköpfige in Westfalen. Aber weiß ich nicht, das genau. So. Und dann kriegte ich keine, ich hatte keine Zeitung, nichts, ich hatte wenig Geld. Ich kriegte aber dieses komische Wochenblatt. Mhm. Ne? Und in dem Wochenblatt stand was drin mit äh, Treffen, Gründung oder Besprechung über frauen Und da bin ich hin. Mhm. Weil da hatte ich mal was zu tun, da konnte ich mich engagieren. Dann habe ich damals den Flensburger Frauen-Notruf mitgegründet, habe da ein paar Jahre den Vorsitz gemacht und... Habe dann auch wieder einen Job gekriegt mhm. bei der Stadt Flensburg. Aber in der Frauen-Notrufgruppe habe ich, hab ich Frauen getroffen, mit denen ich dann eine engere Freundschaft ent entwickeln durfte. Mhm. Und eine von diesen Frauen war mit einem Mann zusammen schon viele, viele Jahre, der schon außerhalb seiner Jugendzeit an Zen interessiert war. Mhm. Und die hatten eine Zen-Übungsgruppe in Kiel aufgetan, wo sie ihm zum Geburtstag so einen Einführungsworkshop gegeben hat. Ja. Und dann war ich bei denen zu Hause, wir haben dann am Wochenende, was weiß ich, gekocht und geschwatzt und gearbeitet im Garten und dies und jenes. Und dann haben die angefangen, da wieder in einem Vier-Quadratmeter-Raum Zen zu üben hm. und ich mit dabei. Und dann hat sie mir eine Information zukommen lassen zu einem Bildungsurlaub Zen und Tai Chi hier in Steierberg, ja, im ach. Herbst 93. Mhm. Und dann bin ich hier im Herbst 93 mit ihr zu diesem Bildungsurlaub hingefahren. Und ich war sofort begeistert. Ich war auch sofort begeistert von dem Mann, der das machte. Und für mich war Zen viel interessanter als das Tai Chi. Das mhm. hat mich dann nicht mehr so interessiert. Das habe ich mitgemacht, aber es war nicht so meine Sache. Und ähm, dann hat sich daraus entwickelt eine Jahresgruppe. Wir haben uns getroffen, wir haben das weitergemacht. Wir haben dann, nachdem das offiziell beendet war, als Seminar von Seiten des Lebensgartens, ähm, haben wir die beiden äh, Lehrer, Zen- und tai -Chi lehrer einzeln eingeladen zu intensiveren Wochenenden in der jeweiligen äh, Übungsform. Hm. Und dann habe ich Ab 96 angefangen, dann habe ich noch gezweifelt nach dem Motto, drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nie noch was Besseres findet. Bin dann 93, 94 glaube ich, nochmal, ähm, nee, das fing an im Herbst 93. Dann bin ich im Januar 94, 93, 94 über Weihnachten nochmal in ein tibetisches Kloster Ling Schottland gefahren. Hm. Mir da in, in Tibet ich weiß, ich oder ein tibetisch traditioniertes? Tibetisch traditioniertes ja, äh. Kloster. Danke für den Hinweis. Ich bin schon so im Jargon. Ich war in also Tibet. Also von der tibetischen <lacht> ja. Traditionslinie in Schottland. Mhm. Und da war ich knapp drei Wochen, glaube ich. Das, das hat nicht gefunkt bei mir. Mhm. Ich kann das respektieren. Ich kann auch sehen, dass es das für manche Menschen gut ist. Und warum? Können wir vielleicht auch später noch drauf kommen? Aber bei mir hat es nicht gefunkt. Und seitdem übe ich bei Christopher Klapper hier in Steierberg mhm. und ab 96 bin ich ganz intensiv eingestiegen und seit, also dann 96 habe ich sogenannte Zuflucht genommen und im Dezember 96 die Laienordination genommen mhm. ähm, und bin dann 99 hierher gezogen, weil ich hier intensiv üben wollte hm. und auch es in der Planung war 96 oder die Idee im Raum war, hier ein Zen-Zentrum zu machen, <lacht> auf dem Gelände, auf dem ich jetzt wohne. Also es ist und, quasi eine, eine Entwicklung, die schon auch da schon irgendwie so ihre 18 Jahre jetzt geht, ne? also einfach ja. Zeiträume. Ja. Also es ist nicht so, dass ähm, ähm, das so eine spontane Begeisterung ist. Also ich bin da, glaube ich, durch alle Krisen und alles gegangen und du hast auf die Funktion gefragt. Mhm. Also aber vielleicht ist es gut, dass ihr an der Stelle einfach mal... Ich habe jetzt äh, eine Lehrerlaubnis, ich kann unterrichten. Mhm. Wir, wir werden das, Jürgen und ich werden auch bestimmte Kurse anbieten, aber die werden mir wahrscheinlich nicht in der ganz strengen Zen-Tradition anbieten, da können wir später auch nochmal drauf kommen, warum wir da etwas andere Schwerpunkte nehmen oder eine andere Zielausrichtung haben. Aber ähm, ich kann als Zen-Lehrerin arbeiten, das wird sich auch entwickeln. Mhm. Und ich habe ansonsten höchstens so eine Funktion als Senior. Mhm. Man weil du einfach in, schon so lange dabei bist. In, in weil ich schon so lange dabei bin und weil ich alle anderen Funktionen, die man, wenn man ernsthaft Zen betreibt, wird man verschiedene Funktionen durchlaufen, die nach meiner Einschätzung jeweils ein besonderes Trainingsfeld darstellen. Hm. Ein bestimmtes Übungsfeld darstellen. Was genau ist Zen? Also Zen ist eine... eine übungsform eine spirituelle übungsform die jenseits eigentlich von religion ist im Zen, Zen kommt aus dem buddhismus mhm. es, ist, es hat sich aus dem buddhismus heraus entwickelt mhm. und zwar hat es was damit zu tun dass wenn der buddhismus der ursprünglich ja in Indien entstanden ist, ähm, der hat sich dann ausgebreitet oder ist weitergewandert. Es gab dann begeisterte Schüler und Anhänger des Buddhismus, die dann in andere Länder gegangen sind, dorthin verschlagen worden sind, mhm. aus welchen Gründen auch immer. Und die sind zum Beispiel dann nach China gekommen. Mhm. Während in Indien der Buddhismus auf eine bestimmte Religion getroffen ist, die schon vorher da war, Hinduismus, und sich auf das kulturelle Geschehen in Indien eingestellt hat. Hm. Und der äh, Buddha seine Lehren, also auch auf die Ohren seiner Zuhörer ein bisschen abgestellt hat. Hm. So muss man das einfach sagen. Er hat für verschiedene Zielgruppen gesprochen. Ja? Hm. Deswegen findet man auch in den sogenannten Pali-Texten in den alten Protokollen sozusagen, also in den alten Niederschriften, die allerdings auch dann nicht wie heute protokolliert worden sind, sondern da gab es speziell ausgebildete Leute, die ein super Gedächtnis hatten und irgendwie bis 10 oder 20 oder 30.000 Worte auswendig behalten konnten und mündlich weitergegeben haben, mhm. bis dass die irgendwann mal aufgeschrieben werden konnten. Mhm. Um, so. Da sind diese, da hat er in Indien für bestimmte Zielgruppen gelehrt und Menschen, die in andere Länder gegangen sind, sind auf andere Kulturen getroffen mhm. und haben die buddhistische Lehre auf diese anderen Kulturen angepasst. Mhm. Und so auch sind hier Leute, unter anderem ein Mann, der Bodhidharma heißt, der ist von Indien nach China gegangen. Mhm. Wir sagt, reden jetzt China immer noch von der rein buddhistischen äh, Grundlage des Zen. Das ist noch richtig. nicht Zen, ne? das ist Buddhismus, der sich ausbreitet über so. Asien. Und in China wurde es auf dem Boden des dort vorhandenen Taoismus, der eine gewisse gesellschaftliche Konsequenzen hatte, wurde es zum Chan. Und da hat sich das erste Mal das Zen ausgebildet. Hm. Nämlich, das deutlich... Nicht mehr, wie in Indien, das Schriftstudium im Vordergrund stand, sondern die Meditation. Die praktische Übung. Ja. Zen ist Meditation kombiniert mit ähm, der Anwendung im Alltag. Hm. So sage ich das mal. Ja? Wir sitzen mehrere Stunden am Tag, immer in kurzen Intervallen oder relativ kurzen Intervallen, die abgewechselt werden mit anderen Dingen. Das ist das, was wir tun. Wir sitzen und meditieren im mhm. Zen. Ja? Und ähm, da gibt es dann bestimmt verschiedene Meditationsobjekte und es gibt verschiedene Zen-Schulen. Mhm. Und die verschiedenen Zen-Schulen haben etwas unterschiedliche Ausrichtungen. Und wenn wir heute sprechen, wir beiden, dann spreche ich als jemand, der ein Training in der Rinzai-Zen-Schule gemacht hat. Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das, ähm, ich bringe mal einen ganz blöden Vergleich, der mir gerade so kam. Wenn Buddhismus sowas wie, ähm, äh, wie, wie, wie ein Fahrzeug ist, dann ist Zen eine spezielle Art, es zu fahren. Also ist, ist Zen eine bestimmte, äh, nochmal eine, zu einer, ich, Buddhismus ist für mich irgendwie so vom Bauchgefühl mehr her weniger, ähm, eine religiöse Anschauung als eine generelle Haltung zur Welt so und ist dann Richtig. Zen nochmal noch mal wieder eine Haltung zu der Haltung zur Welt? Oder ist nee. es deren, deren, deren ähm, ist es ein, ist Buddhismus das Muster und Zen ein konkretes Pattern? Ja, so kannst du das sagen. Hm. Eine also konkrete Buddhismus, Ausprägung des Musters, ja, man, eine ja, Entität. Ja. Es ist eigentlich weniger eine Identität, als dass es sagt, ähm, als dass es bestimmte Übungselemente favorisiert. Mhm. Also auch die ähm, anderen buddhistischen Schulen meditieren. Mhm. Ja? Sie meditieren etwas anders, mit etwas anderen Meditationsobjekten. Mhm. Ja? Ähm, und das ist es vielleicht, was es unterscheidet. Und sie haben vielleicht andere Rezitationsformen, Wobei eine Rezitation auch eine Form von akustischer Meditation ist, kann man mhm. sagen. So wie früher die Gre hier in, in der europäischen Kultur die gregorianischen Gesänge. Mhm. Die waren auch bestimmte Meditationsformen. Und dadurch, dass. Ähm, Punkt. Mehr, da kann man noch ganz viel ja. zu sagen. Und ich könnte jetzt zehn Minuten über Rezitationen und akustische Meditation reden. Das will ich mir aber jetzt sparen. Wir waren auch gerade eben noch in China. Ähm, so. Zen, in, ist, Zen ist ja eigentlich, ist eine japanisch, eigentlich dann... So. Okay. Und in China ist Zen, ich mache es jetzt mal ganz einfach, ich versuche mal diese ganzen vielen Fachbegriffe, die wir haben, zu vermeiden, weil ich vermute, dass unser Publikum kein Fachpublikum sein wird. Hm. Ähm, so. Und in Zen und in China ist es Zen auf Menschen gestoßen, die ganz bestimmte gesellschaftliche Werte hatten. Da stand Familie ganz oben, da stand Bildung ganz oben. Also man muss sich vorstellen, wenn jemand da Beamter werden wollte, der musste eine zwölfjährige Ausbildung machen und zigtausend Schriftzeichen auswendig können. Mhm. Und er musste Lyriker sein und Poet sein und so weiter. Und die hatten den, damals herrschte der Konfuzianismus und der Taoismus vor. Ja? Deswegen, da kommt es dann, trifft mit so ganz praktischen und arbeitsamen und äh, Organisationsstruktur orientierten Menschen zusammen. Hm. Und deswegen war dann das Betteln, was in Indien als kulturelles Element da war, da konnten die lang mit ihrer Bettelschale in China an der Straße sitzen und da passierte gar nichts. Mhm. Ja? Und ähm, Du meinst also du die, die, die, diese bettelmönchische Tradition, der mhm, weise Mann, der genau. durch die Gegend ähm, ähm, wandert und äh, davon erzählt, was er denkt, und aber mhm. als Bettelmönch unterwegs ist. Genau, mhm. und das funktionierte in China nicht mehr dass die, die Leute haben gesagt, also ist ja schön, ihr könnt uns das gerne erzählen und so weiter. Und dann äh, haben die Mönche eigentlich, und das ist so, deswegen komme ich überhaupt drauf, die Mönche haben mussten eine Subsistenzwirtschaft entwickeln. Hm. Die haben Klöster gebaut, wo die meditiert haben und wo die gearbeitet haben. Hm. Richtig hart gearbeitet haben. Die haben im Grunde genommen eine sich selbst erhaltende Einheit aufgebaut, wo sie zwar in Interaktion mit den anderen Menschen waren, und das Betteln ist auch immer eine bestimmte spirituelle Übung. Hm. Aber das ist eher eine Übung, annehmen zu können, den Stolz ich kann alles, ich kann alleine, also hm. nur Dreijährige sagen immer, ich kann alleine. Hm. Ich sage mal, das ist die Kann-alleine-Haltung, wenn ja. man keine Hilfe annehmen will oder keine Unterstützung annehmen will. Hm. Und um diese, diese Charaktereigenschaft zu überwinden, äh, üben die immer noch Betteln. Hm. So, das gibt es immer noch auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und so weiter. Da gibt es dann auch zu dem ganzen Thema Betteln und Geschenken auch wieder. Es ist sehr interessant zu hören, so, wenn, in, wenn das in China auch wieder auf eine, auf eine Bevölkerung oder eine Gesellschaftsschicht gestoßen ist, die das so auf dieser akademischen Schiene ähm, annimmt, durchdenkt. Das ist ja das, was, äh, das dann ein paar Jahrhunderte später mit dem Buddhismus im Westen passiert ist. Das ist ja, ähm, das ist ja ein bestimmte, man findet sehr viele interessante Leute, die in so einer Gesellschaftsklasse sich eher verortet fühlen als woanders. Ähm, wenn, ja, vielleicht haben wir uns jetzt missverstanden. Ja, aber in also, China, in China ist Zen nicht so sehr, ähm, Intellektuell. Nee, weil, weil ich, ich kam drauf, weil du sagtest, da gelten halt Werte wie Bildung und Familie. Ne? Ja. Und diese Aber, Organisiertheit beschrieben hast, so ne, dass vielleicht äh, hat das ja auch einfach Elemente, die sich die, in, also das, das, das Buddhismus und sich daraus bildende Zen-Elemente einfach haben, die auch einen bestimmten Menschenschlag anzieht. So rum ist, glaube ich, richtiger ja, formuliert. Das, ne? das, das, kann, das kann gut sein. Wobei ich gerade nicht Aber weiß, was da eigentlich? Ursache und was Wirkung ist, so ne, weil wenn es die Form des Buddhismus verändert und daraus etwas wird wie Zen, was dann wiederum Leute anzieht, die genau auf so eine Struktur stehen, dann ist das ja so ein selbstverstärkender Kreis. ne? Und was vielleicht sogar sein kann, du bringst mich jetzt gerade mal auf die Idee, weil da, natürlich gab es in Indien, gab es riesige Bibliotheken, da gab es Philosophen ohne Ende, philosophische Schulen, du kannst es dir heute überhaupt gar nicht mehr vorstellen, ja. auf welchem intellektuellen Niveau gearbeitet haben. Genau das gleiche gilt für China. Mhm. Und vielleicht hat man in China genau deswegen das Zen entwickelt, weil das Zen ist nicht intellektuell. Mhm. Das Ach so, sozusagen geradezu als Gegengewicht zu dieser richtig, Überintellektualisierung. Richtig. Ja, das ist ja aber auch das, im Westen zu beobachten. Das ist ja auch ein sehr anziehender Punkt an der ganzen Sache. Ne? Dass man also dann gerade diese Übungsform, die sogenannten Koans entwickelt hat, hm. äh, die man, für die man intellektuell keine Lösung finden kann. Ja, es sind spezielle Denksportaufgaben, sag ich mal, Meditationssportaufgaben, ja. ähm, Erzählst du bestimmt, äh, hoffe ich doch gleich auch noch was, was zu so. Mm, aber mm. wie kam der Sprung zustande von China nach Japan? Weil da hat es so. ja hat es ja nochmal eine Verstärkung von diesen Strukturen, diesem klaren, äh, äh, einfachen, aber doch in sich verschlungenen Erfahren. So. Und das ist eigentlich auch wieder so gewesen, Japaner sind nach China gegangen auf der spirituellen Suche. Mm. Die suchten spirituelle Lehrer oder eine spirituelle Lehrer, die ihnen weiterhelfen konnten. Und dort sind sie auf Zen gestoßen. Mhm. Und das Zen haben sie als eine Übungsform erlebt, die ihnen wirklich weitergeholfen hat. Und dann haben sie da, was weiß ich, 10, 15 Jahre intensivst geübt. Also wenn man davon intensiv spricht dann spricht man von so Übungstagen und Monaten und Jahren, die von morgens, was weiß ich, vier bis abends äh, 22, 23 Uhr gehen, hm. wo streng meditiert wurde und streng gearbeitet wurde. Und ähm, dann haben die durch diese Erfahrung und wirklich da sich auch weiterentwickelt, sind die zurück in ihre Heimat gegangen und haben da angefangen zu lehren. Hm. Und da in China, in, in Japan, ist der Buddhismus wieder auf ein schon vorhandenes Feld getroffen hm. und hat quasi sich auch wieder auf dieses Feld eingestellt. Hm. Ja, so muss man das eigentlich sagen. Und dann hat weil es da auf eine Samurai und Shogun Struktur, gesellschaftliche Struktur traf mit mhm. viel Kriegen und Auseinandersetzungen. Ähm, wurde es dann zum Beispiel als Übungsform unter anderem von den Samurai adaptiert und hat so ein so ein kleines Geschmäckle gekriegt, was dann auch dazu geführt hat, dass im Zweiten Weltkrieg teilweise so Verirrungen und Verwirrungen entstanden sind, wo Mönche mit einer solchen Haltung äh, fröhlich in den Krieg gezogen sind. Hm. Ja, man da gibt man es kann ja, man kann alles mit allem, und Bücher drüber. Ja. So. Kann man wieder alles mit allem rechtfertigen, wenn man nur lang genug drüber äh, ähm, ja, dreht. Muss man schon mal ein bisschen genauer hinkommen. Hm. Also würde ich, das würde ich so nie unterschreiben, aber wir lassen es mal im Moment dabei bewenden. Wer, ähm, wer, hat, wer hat Zen mitgebracht? Wer, wer Und war Und dann? <lacht> wer? Wohin? Nach, nach, nach Europa, zu uns. Warum reden wir heute hier darüber? Wie konnte das passieren? Also es gab verschiedene. Ähm, es gab zum Beispiel, um auf etwas anzuknüpfen, was wir vorher hatten, es gab ein Pater Lassalle, mhm. der über die Missionsbewegung der katholischen Kirche ähm, nach Japan gekommen ist und da versucht hat, zu missionieren mhm. oder Studien zu betreiben, was auch immer. Das, ich will das jetzt nicht so einseitig darstellen. Ähm, Ein Pater Lassalle gab es und es gab eine ganze Menge anderer die sich Anfang des letzten Jahrhunderts auf den Weg gemacht haben, aus welchen Gründen auch immer, nach, China, nach Japan gegangen sind, so wie andere nach Tibet geraten sind, wie Halla und Co. Hm. Ähm, und die dort das Zen kennengelernt haben, Zen geübt haben, dann wieder in ihre Heimat zurückgegangen sind, und angefangen haben, damit zu üben. Mhm. Ja? Und es sind, weil es ja durch den Zweiten Weltkrieg eine recht enge Verbindung zwischen Japan und Deutschland gab, sind ähm, japanische Leute nach Deutschland an deutsche Universitäten gekommen, haben studiert. Mhm. Es sind japanische Lehrer, Zen-Lehrer, nach Deutschland eingeladen worden von Zen-interessierten Menschen hm. und haben angefangen, hier zu unterrichten. Ja. Und es ist so, dass im Zen, so wie wir es heute in der japanischen Tradition hier üben, es gibt auch ähm, Chan Tradition, chinesische Tempel in Deutschland, in Berlin mhm. zum Beispiel, oder in Frankfurt. Es gibt koreanische äh, Zen Traditionen. Es gibt ähm, verschiedene andere, mhm. vietnamesisch, es gibt äh, die sich dann aber auch mit anderen Übungsformen gemischt haben. Ähm, und die sich dann auch jeweils in ihren Ländern ein bisschen anders akzentuiert weiterentwickelt haben. Es ist so, dass im Zen die japanischen Zen-Lehrer ähm, doch dann relativ zügig Lehraufträge oder Lehrerlaubnis an Deutsche übergeben haben, mhm. so dass wir heute anders als zum Beispiel bei den tibetisch Übenden oder in der tibetischen Traditionslinie Übenden seltenst japanische Lehrer in Deutschland haben, hm. sondern das Zen wird heute in der Regel von Deutschen unterrichtet, während es bei den der tibetischen Linien so ist, dass die doch häufig, sehr, sehr häufig die tibetischen Lehrer, die tibetischen Mönche und ähm, Würdenträger einladen und es äh, wenig Deutsche gibt, die tatsächlich schon äh, unterrichten oder Rang und Namen haben, sage mm. ich so. Ähm, wenn du wenn du von Traditionslinien sprichst, äh, ihr folgt der Traditionslinie des Rinzai, okay. ähm, Was? wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie eng ist denn da die Führung ans Mutterhaus? Oder die, die Knüpfung also, ans Mutterhaus, wie eng ist denn okay. da die Führung? Wenn du sagst, äh, man, man ist hier eigentlich in Sachen Zen, anders als in, als in den anderen übrigen buddhistischen Traditionen, ähm, was Spirituelles angeht und auch Lehre eher dann autark, ne? Hört sich das ja, so an. also an. Wir sind absolut autark. <lacht> wir sind absolut autark. Also wir haben überhaupt keine Führung vom, von unserem, ich sag mal, Muttertempel oder Ausbildungsort. Das wollte das ich gerade wo sagen, ist das hier ein Stammkloster und von da aus verzweigt sich das alles? Muss man sich das wie ein, ja, wie ein Mönchsorden so vorstellen? Oder wie erzähl mal? N -n -n. Also es gibt das sogenannte Hokoji in Japan, in dieser Hisamatsu. Das ist ungefähr wo? Das ist Mitte, Nord, ungefähr Süden. Maß, eher an der, an der Westküste. Mhm. Das ist ungefähr eine gute Zugstunde äh, von Nagoya entfernt. Mhm. Also ich bin damals über Tokio geflogen, als ich in Japan war. Aber man kann auch über Nag in Nagoya landen und dann mit dem Zug hm. da hinkommen. Also, ähm, zentral Zentraljapan eher so, ne? Das ist jetzt nicht irgendwo in irgendeinem Zipfel. Nee, warte mal, da müsste ich mal eben gucken. Also ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Genau. Warte mal eben. Ähm Ach, Quatsch, nicht Isamatz. Ähm, ähm, Quatsch, jetzt habe ich das verwechselt. Ähm da schneiden wir hinterher raus, das merkt keiner. Ja, Okoji Temple ja. Aber du warst, äh, also. du warst auch tatsächlich selber. Ähm, Hammermatz, in ja. der Nähe von Hammermatz mhm. ist es. Ja. Also von, von, da, von da aus geht äh, eure Traditionslinie aus ähm, und darin ähm, sind das, sind das also, so spezielle Beschreibungen. Man, mu ne, ne, man, ja. ne, man muss es noch mal ein bisschen anders sehen. Also, der dortige Abt, einer der drei 13 Erzäbte, das mhm. heißt der 13 Linienhalter, 13 linien in Japan. Also, aha. Der dortige Erzabt. War der Lehrer meines Lehrers. Mhm. Also. Und der ist von Kyoto, von, dem Haupt, von einem der Hauptkloster in Kyoto, ist er seinerzeit nach ähm, Hokuji gegangen, um Abt des Hokoji zu werden, mhm. weil da der Sitz vakant wurde. Mhm. Ja? Und dann ist die ganze Schülerschaft, inzwischen die deutsche Schülerschaft, mit ihm zum Hokoji gegangen. Also mhm. wir sind nicht abhängig von dem Kloster in dem Sinne, mhm. oder wir sind nicht verbunden in erster Linie mit dem Kloster, sondern es geht über den Abt, es geht über den Lehrer. Über die, über den das, das, das ist das das ist er ist der der die traditionslinie hält ne? ja richtig <lacht> Ja, okay mhm. das ist der das ist der äh, entscheidende punkt ähm, und wie, ja. wie muss man sich das vorstellen wie geht das da dazu in einem zen kloster ähm, wie, <lacht> du sagst ja die ganze zeit immer wir üben zen wie übt man das also was, was übe ich da? Also, wir fangen morgen um, wir fangen morgens um halb fünf an mit ähm, bestimmten sino-japanischen Rezitationen. Das sind im Grunde genommen, was ich vorhin schon sagte, Audiomeditationen. Das dauert etwa eine halbe Stunde. Es ist eine Atemmeditation mit bestimmten Silben, die durch, den At durch die Atemführung im Körper bestimmte Reaktionen hervorrufen und durch die Klänge, das wissen wir inzwischen ja auch, im Gehirn bestimmte Stimuli erzeugen. Eine sensspezifische Form vom Mantra-Singen, kann man sich das so vorstellen? Ja, genau so ist es. Eine sensspezifische Form des Mantra-Singens. Da haben wir ganz einen bestimmten Satz, die auch eine, von Rezitationen, von Sutren, wie wir sagen, die auch natürlich eine besondere Bedeutung haben. Hier gibt es Übersetzungen, nicht alle auf Deutsch, aber einige, fast alle auf Englisch. Hm. Oder alle. Dann folgt eigentlich ein kurze, äh, kurzes rituelles Tee trinken, grüner Tee, der auch weckt. So gegen fünf, dann wenn ich jetzt richtig. So gegen mitrechte. fünf, genau. Und danach ähm, ist Meditation. Und ähm, die sitzt, da sitzt man, was ich, im auf dem Meditationskissen und je nachdem, wie elastisch man ist, kann man die Beine mehr oder weniger verknoten sozusagen. Mhm. Im Volllotus oder im Halblotus oder manche sitzen auf zwei Kissen übereinander, weil die Knie es einfach nicht mitmachen oder auf dem Höckerchen oder auf einem Stuhl. Das ist im Prinzip ziemlich egal. Das Wichtigste ist, dass der Rücken gerade ist und der Atem frei fließen kann. Also und man eine stabile Lage hat, sodass man nicht immer hin und her wackeln muss, weil es je ruhiger man sitzt, desto besser kann man sich konzentrieren. Hm. Je gebündelter also, ist die Kraft. Es fängt, es beginnt mit der äußeren Form, wie halte ich, wie ist meine Körperhaltung und die setzt sich dann auf das Geistige fort. Was sind, du sagtest Meditationsobjekte, an was äh, äh, denkt man bei der ganzen Sache oder denkt man ähm, eben gerade nicht? Ja. Was, was, geht, Und, was geht in dem Meditierenden vor? Oder wie übt der? Das ist das, was du im Kern eigentlich, äh, oder die Gesamtheit dessen, was du jetzt beschreibst, ist das, was du Übung nennst. Aber das, äh, mhm. die Meditation ist ja der Kern Richtig. des ganzen Übungsgeschehens. Parmakulturell gesagt, Zone 1. Mhm. <lacht> also, ähm, wer beginnt zu meditieren, der wird vermutlich mit dem Atem beginnen. Mhm. Also die Atembeobachtung zu machen. Einatmung, ausatmen. Was passiert da eigentlich, wenn ich atme? Weil das Ziel des, der ganzen, des ganzen Geschehens, muss man, ja, man muss ja mal sagen, warum macht man das Ganze eigentlich? Hm. Wenn man die Frage sich nicht gestellt hat, dann äh, ist das Ganze Banane. Hm. Ja? Und letzten Endes macht man das, ähm, um mit sich selbst und der Welt in einer harmonischen Kooperation zu sein. Hm. Ganz einfach. Das heißt, dass wir uns, dass wir uns dieser diese ganze Übung antun sozusagen. Denn Zen ist nicht, Zen, intensives Zen Üben ist auch schon anstrengend. Hm. Manche Leute sagen, es ist hart, aber ich würde eher sagen, es ist richtig anstrengend und es ist auch körperlich anstrengend. Was weiß ich aber, ähm, ein Tennisspieler für den ist es auch körperlich anstrengend oder Bergsteiger. Ähm, so, Aber warum tun, warum machen wir das? Wir Buddhismus hat was zu tun mit, ähm, dass die Menschen ähm, friedfertig, harmonisch zusammenleben und letzten endes glücklich sind hm. der buddha ist der aufgewachsen ja an einem an einem fürstenhof und äh, der hat ja irgendwann mit 17 oder so oder das erste mal einen ausflug aus dem palast gemacht und hat leute gesehen die arm sind hm. die krank sind ja die verzweifelt sind und hat sterbende gesehen und da ist er aufgewacht, weil er kannte das überhaupt gar nicht. Der ist ja wie unter einer Käseglocke groß geworden. Hm. Und dann hat er gesagt, das ist ja alles furchtbar. Der ist in eine furchtbare Verzweiflung gefallen. Und er hat gesagt, der Alter, Krankheit, Tod. Also, ich will, das will ich alles nicht. Ich will das Schreckliche alles gar nicht. Hm. Ich will, dass alles schön ist auf dieser Welt. Ich will ein Paradies. Ja? Und dann hat er sich auf eine langjährige Suche gemacht, zu schauen, ob man nicht Wege findet, wie man Alter, Krankheit, Tod vermeiden kann. Und dann ist er irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, nee, das geht nicht. Man kann das nicht vermeiden. Hm. Aber was man vermeiden kann, ist, daran zu leiden, hm. darüber unglücklich zu sein darüber verzweifelt zu sein. Das also diese buddhistische Grunderkenntnis: Leben ist Leiden. Ja, das ist aber so in dieser Formulierung finde ich das so, ich finde das so schrecklich. Mhm. Das ist nämlich nicht wahr. Mhm. Das Leben ist nur so lange Leiden, wie ich es anders haben will. Mhm. Deswegen sage ich Grunderkenntnis, weil daraus erwächst ja, erwächsen ja viele, viele ähm, ähm Argumente oder oder wie man es gerade anders macht. Also wenn man diesen Spruch so isoliert hört, dann ist der. Ähm, ähm, hört ist sich der, das, der ja, das hört sich eher. Vor allem, wenn man, wenn man einen katholischen Hintergrund hat, ne, ne, klingt das nur allzu bekannt, aber das ist ja nicht gemeint. Ja. Nein. Sondern davor muss eigentlich ein Halbsatz. Mhm. Ja? Wenn ich das Leben nicht mit offenen Armen, mit allem, was es mir bringt, empfange. Dann ist es Leiden. Mhm. Ja? Dass man nicht verwechseln darf mit zu allem Ja sagen. Mhm. Und da kommt auch wieder dieser berühmte Satz: Herr, gebe mir die Weisheit, zu unterscheiden, was ich ändern kann und was ich nicht ändern kann. Mhm. Also, so. du merkst, da sind ganz viele Ebenen, da sind ganz viele Layers übereinander, die man erforscht. Und das ist die Übung. Letzten Endes geht es darum zu gucken, wie kann ich mit der Welt, mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit meinen Mitmenschen, mit den Gegebenheiten so kooperieren. Und deswegen benutze ich das Wort kooperieren, hm. dass es harmonisch und konstruktiv ist. Hm. Und dazu brauche ich eine Geisteshaltung. Und diese Geisteshaltung hat, was, hat mehrere Komponenten. Erstens muss ich mich mal vielleicht selber kennen in meinem eigenen Ehrgeiz, mit meinen eigenen blinden Flecken, mit meiner eigenen Gier, in meinem Neid, mit meinem Hass und so weiter, mit meiner Ablehnung. Hm. Ja? da kommen dann die im Buddhismus beschriebenen drei Geistesgifte eigentlich ins Spiel: ähm, Gier, Hass und Verblendung. Hm. Auf die drei kann man alles zurückführen. Hm. Ja. So. Äh, Wenn da ich haben wir ja, diese ja. Anteile in mir erkenne und anfange da mal ein bisschen dran zu arbeiten und zu gucken, muss das eigentlich alles so sein? Warum ist es so? Welche eigenen, ähm, ich sag mal, Selbstwertmängel oder Nicht-Akzeptanz von mir versuche ich damit zu kompensieren? Hm. Es ist also Zen ist in der Meditation ein Selbsterkenntnisweg. Aber hm. dazu benutzen wir bestimmte Tricks. Das machen wir nicht so billig, dass wir sagen, und jetzt gucken wir mal uns deine Neidanteile an. <lacht> hey, so primitiv so machen wir das. Da tricksen wir uns schon im Zen ein bisschen mit aus. Ne? Wie, wie spät ist, durch die Brust ins Auge. Wie spät ist es jetzt? Ich, ich sitze immer noch auf meinem Kissen und meditiere. Wie lange, ja, wie lange tue ich das? Ich hatte noch kein also, Frühstück, möchte ich by the way anmerken. Nein, du, du hattest noch kein Frühstück. Also du hast jetzt erstmal dich eine halbe Stunde eingesessen. Mhm. Du bist jetzt erstmal eine halbe Stunde zur Ruhe gekommen. Das haben wir jetzt Kraft so viertel, viertel vor sechs oder sowas? Ja, so halb sechs könnte es schon mal sein. Mhm. Ne? Also du hast Power gekriegt durch die Rezitation und du bist wach geworden durch den Tee, hast dich ein bisschen eingesessen, bist ein bisschen zur Ruhe gekommen mhm. ne? in dir und in dem ganzen Setting mit den anderen 15 Leuten, die mit dir in der sogenannten Sendo sitzen. Das ist die Übungs- oder die Meditationshalle, der Meditationsraum? Ja, genau. So, und dann ist ein kleines Kinn hin, das ist eine kleine Gehmeditation, damit du zwischendurch mal ein bisschen deine Beine strecken kannst. Kinn hin? Da gehen wir einfach im Kreis, ja. in mhm. der, es ist ja morgens noch ganz früh, da gehen wir einfach ganz entspannt, locker im Kreis, manche Leute ziehen es vor, dass das im Gleichschritt ist, ich finde das nicht so wichtig, mhm. aber wir bewegen uns langsam, damit wir den Kreislauf wieder etwas in Gang bringen und dann bewegen wir uns ziemlich zügig, damit die Beine... Entspannung kriegen. So. Mhm. Und dann fängt eine Phase an, die nennen wir das sogenannte Doxa. Das ist die, der Zeitraum von etwa eineinviertel Stunde, wo wir jeder einzeln nacheinander, solange wie die Zeit reicht, in, so früh am Morgen, zu unserem Lehrer gehen mhm. und haben ein Einzelgespräch mit dem Lehrer. Mhm. Der ist dann in einem, nicht in der Medizin, sondern der sitzt in, in einem extra Raum. Mhm. Ja? der sitzt da, da gehen wir nacheinander rein, da gibt es einen kleinen Ritus für, aber das ist nicht so wichtig jetzt, aber wir gehen nacheinander zu unserem Lehrer mhm. und besprechen mit dem, was Sache ist gerade, mhm. also entweder ist mir als Anfänger frage ich nochmal, mache ich es richtig und bekomme nochmal Hinweise zur Technik, und dann fängt äh, die sogenannte, irgendwann bei uns in der Rinsa-Tradition, fängt die sogenannte koan an. Das sind diese kleinen, merkwürdigen Rätsel, wie ich vorhin schon sagte, die man intellektuell nicht lösen kann. Mhm. Da gibt es Bücher, die kann man alle sich kaufen und durchlesen. Davon wird man aber nicht schlauer. Man weiß dann das Koan und was andere Leute dazu gedacht haben, aber nicht, wie es sich anfühlt, wenn es sich in einem entfaltet. Man, man erfährt auch nicht, was andere Leute dazu gedacht haben. Ah ja, mhm. Das ähm, ist, da sage ich mal, es gibt da ein oder zwei Werke, wo Lösungen für Koans mal äh, preisgegeben wurden, aber das gehört zur Etikette, dass die Koan-Lösungen nicht weitergegeben werden. Es würde auch nichts nützen, weil ich brauche, wie du sagst, den Prozess, um dahin zu hm. Es geht um den Prozess, es geht der nicht Weg um die Lösung. Ist das Ziel. Ja. Denn in der Arbeit, in der Meditation über das Koan, begegne ich mir, da passieren Dinge, mhm. da habe ich Erkenntnisse, da probiere ich aus, Irrungen und Wirrungen. Da bin ich noch im konzepthaften Denken. Mhm. Und Sende hat auch was damit zu tun, wenn ich in kooperat kooperativer Interaktion mit anderen Menschen und diesen Wesenheiten auf diesem Planeten sein will, also für uns sind auch fühlende Wesen die Pflanzen und die Tiere, mhm. das sind einfach auch unsere Partner, da kommen wir dann irgendwann in die Verbindung mit zur Ökologie und was dann mit Permakultur zu tun hat. Hm, weites Feld, aber vielleicht, auch mal nicht heute, <lacht> vielleicht nicht heute. Vielleicht nicht heute. So, da, da lerne ich was von mir kennen und dann fange ich an an meinen eigenen Denkkonzepten, an Gewohnheitsmustern. Das habe ich aber mal als Kind so gelernt, dass das so ist. Hm. Ja? Kannst, kannst du so ein Beispiel für so ein Kohan bringen? Ähm, oder ist das ist, an der Stelle? Ja, wie, wie ist der Klang der einen Hand? Ach, ah, okay. Ach die, ja, okay. Mhm. Ja, wenn du mit zwei Händen klatscht, mhm. das wissen wir alle. Aber wie ist der Klang der einen Hand? Mhm. Und das ist das, das ist quasi eine, eine ähm, etwas, woran sich dein Intellekt oder mein Intellekt dann abarbeiten kann, wenn mich der äh, Lehrer dann. Ähm, meinen Lehrer wieder auf die Matte zurückschickt. Genau, und dann sagt er dir, hm -hmm. okay, more deeper practice. Mhm. Oder guck noch mal ein bisschen weiter. Bis ihr ja alle also. durch sind, das sind ja relativ kurze Blöcke. Ich habe ja jetzt nicht, wenn man da sagt, es können so 15 bis 30 Leute können bei, so einer, bei so einem Session bei euch dabei sein. Dementsprechend knackig ist dann auch die, die Quality-Time mit dem Meister, wenn man das so ausdrückt. Ja, das kommt ne? drauf an. Also ähm, es kann sein, dass man ähm, nur zwei Minuten drin ist und sofort wieder rausgeschickt hat, weil man sich völlig verirrt hat. Und mhm. dann schneidet einem der Lehrer quasi den Irrweg ab und sagt, so, stopp, an dieser nein. Stelle so brauchst du gar nicht weiterdenken. Das ist es nicht. Wir sprechen uns ja? morgen wieder. Wir sprechen uns morgen wieder. Ja. Ähm, oder vielleicht abends. Und mhm. ähm, oder aber er erklärt dir noch mal ein paar Sachen. Mhm. Dann kann es schon mal länger dauern. Mhm. Oder aber was das andere ist, was auch äh, vielleicht unsere Schokasanger-Linie auszeichnet ähm, und vielleicht auch einige andere Lehrer mehr, sind Lehrer mehr, ich will jetzt kein äh, Alleinstellungsmerkmal beanspruchen, mhm. ist, dass wir auch sogenannte Lebenschorens bearbeiten. Du hast eine ganz schwierige Situation in deinem Leben, mm. mit der du nicht klarkommst. Mm. Und die kannst du mit deinem Lehrer auch besprechen. Mm. Und der Lehrer wird versuchen, dich durch diese Situation zu begleiten, wie sie zen-gemäß ist. Du bringst sozusagen dein eigenes Koan mit. Ja, du mm. bringst dein eigenes Koan aus deinem konkreten Leben mit. Sogenannte Lebensquans, wie wir sie nennen. Und, und das sind dann, also ich hole mir dann morgens quasi, ich, ich, ich formuliere es mal flapsig, ne? mich, mhm. wenn das respektlos äh, werden sollte. Mhm. Aber ich hole mir dann morgen, morgens meine Denksportaufgabe für den Tag quasi ab. ne, Und das ist dann auch was, mhm. was mich einfach durch den Tageslauf dann immer wieder beschäftigen wird, nehme ich an. Mhm. Ähm, wie, wie spät ist es jetzt? 9 Uhr oder sowas? Ich habe immer noch nicht gefrühstückt. Ja das und in der Zeit kommen so viele Leute dran, wie dran kommen, und alle anderen kommen in der nächsten doxan phase dran. Hm. Dann ist es 7 Uhr. Ach, 7 erst. Okay, ja. Es ist erst 7 Uhr mhm. und äh, du gehst zum Frühstücken. Ah, endlich frühstücken. Ja. Wie, wie stelle ich mir das vor? Erstmal Käffchen und wir ein schönes gehen, Brötchen. Ne, wir gehen jetzt gemeinsam zum Frühstücken mhm. und das tun wir auch in einer Form, alles, was wir in der Sende und im Send tun, dafür haben wir eine bestimmte Form. Mhm. Und zwar eine Form, die einen best bestimmten ästhetischen Wert auch hat. Mhm. Zum Beispiel, dass wir üben, synchron zu arbeiten. Mhm. Also, dass wir synchron Tee trinken. Mhm. Dass wir synchron Verbeugungen machen, wenn mhm. wir Verbeugungen machen. Dass wir gemeinsam in einer ordentlichen Reihe oder Schlange gehen. Mhm. Ja? wo zum Beispiel der, der der Erste in der Schlange ist, die Übungsaufgabe hat, darauf zu achten, dass auch die kleineren Menschen mitkommen, weil die ja mhm. nicht so lange Beine haben vielleicht. Mhm. Ja? Also du merkst, da ist ein unglaubliches Geflecht von kleinen und kleinsten Übungsaufgaben drin. So, Wir gehen gemeinsam in so einer schönen Schlange zum Essen. Am Anfang des Essens rezitieren wir etwas, mhm. um, das damit zu tun hat, dass wir uns bewusst machen, da ist jetzt Essen, da hat viel Arbeit drin gesteckt, dass das hier auf diesem Tisch ist. Hm. Da ist viel drin an Verwund Verbundenheit und Verwobenheit auf diesem Planeten. Hm. Da sind also die Pflanzen oder der, der Reis oder die Nudeln, die Tomaten, die aus Italien hierher gekarrt werden. Da ist der Salat, der vom Aurofräse geliefert wird oder so. Ja, da sind so und so viele Menschen mit Verpacken und Waschen und lkw fahrer drin, hm. die äh, das Zeug hergekarrt haben und damit der Lkw fahren kann, sind so und so viele Leute bei Deutz oder Mercedes mit Lkw-Schrauben beschäftigt. Hm. Dann müssen da, ja, hm. die ganzen Zuliefer fahren, Erdöl, Bohrer in der Antarktis oder hast du nicht gesehen. Das machen wir uns mit einer kurzen Rezitation bewusst, hm. wie viel da alles drin ist. Und wir machen uns bewusst, dass wir, warum wir essen, das sind nur fünf Sätze, die wir auch sagen. Mhm. Einmal in Sino-Japanisch, einmal in Deutsch. Mhm. Und dann ähm, nehmen wir uns Essen und zwar schweigend. Mhm. Das Ganze läuft schweigend ab. Das ganze Session läuft schweigend ab. Wir haben Handzeichen, mit denen wir uns und Klingelzeichen oder Klangzeichen, mit denen wir uns verständigen. Mhm. Und wir reden so. Ne? Nur einer sagt was, zwei sagen was, ist der Meister im Doxan-Raum und mhm. das ist der, der in der Sendo ähm, so ein bisschen ähm, das, den Ablauf organisiert, mhm. die Klingelzeichen gibt und den ganzen Prozess im Auge behält. Der sogenannte Jikijitsu. So, und dann essen wir schön, entspannt, aber zügig und üben uns darin, dass wir dieses Essen wirklich achtsam und aufmerksam essen aber nicht heilig. Hm. Ich habe also Leute erlebt, die verwechseln Achtsamkeit mit heilig. Hm. Die essen, die kauen im Sekundentakt. Hm. Ganz langsam. Und dabei... Davon wird es auch nicht besser, ne? Nein, das ist... Ja. Ja, ist sie haben dann vielleicht eine volle Achsam Achtsamkeit und den vollen Geschmack des Essens und kosten das aus. Hm. sind ja ganz bewusst mit dem, was sie tun. Was sie vergessen ist, dass andere Leute in einem anderen Tempo essen und dann sind sie schon wieder aus der Harmonie rausgefallen. Mhm. Es gilt also ständig so eine ganz feine Balance zu halten zwischen mir und den anderen. Mhm. Ja? so Und nach dem Essen gehen wir nochmal kurz zurück in die Sendung, weil das Essen so in dieser Form ist ja auch Meditation. Mhm. Und in der Sendung wird diese Essensmeditation beendet. Und dann ist eine halbe Stunde Pause zum Klamotten wechseln und Bett machen. Dann ist was? Halb, halb acht oder sowas. Und bis neun ist Richtig. dann Pause. Halb acht ist vorbei. Mhm. Äh, dann, oder Zähne putzen, was die Leute machen. Und um acht Uhr treffen wir uns zum sogenannten SAMU, mhm. zur Arbeitsmeditation. Mhm. Weil wir im Zen sagen: Okay, es nützt ja nichts, wenn ich nur schön auf meinem Kissen das alles drauf habe. Mhm. Ne? Sondern wir wollen ja auch üben, das in den Alltag in die Arbeit zu bringen. Also ins Essen zu bringen und ins Zähneputzen zu bringen und ins Bett machen bringen. Also Bett richten, nicht ja. Bett machen, Bett richten. Ja. So. Und wir wollen das natürlich auch an unseren Arbeitsplatz und in unsere Arbeit bringen. Deswegen haben wir zweimal am Tag sogenanntes Samo, Arbeitsmeditation, wo wir an verschiedenen Arbeitsplätzen üben, aufmerksam achtsam zu arbeiten. Weil ähm, ist, äh, bei so einer längeren Aktion, äh, man muss ja auch irgendwie dafür lauf, sorgen, dass der Betrieb weiterläuft. Also das kommt ja aus einer, aus einer klösterlichen, ähm, aus einem klösterlichen Kontext und dabei ja, wie du eben schon beschrieben hast, ist das ja eine Subsistenzwirtschaft und damit du dann den Reis auch essen kannst, muss er halt irgendwo herkommen in irgendeiner Form so, ne? Ja. Ja, das genau. heißt, da wird dann ganz geschickt ja? die, die täglichen Notwendigkeiten mit der, mit der spirituellen Übung verknüpft. Ja, so ist es in der Klostersituation. Hier sind wir noch nicht ganz so weit, mhm. aber doch einigermaßen. Es gibt verschiedene Jobs, die man macht. Es gibt den Tischdienst, wo die Leute äh, das Geschirr spülen. Und wieder eindecken. Es gibt äh, Leute, die dann in der Zeit in der Küche im Lebensgarten helfen. Mhm. Es gibt Leute, die sich darum kümmern, dass die Senno sauber und gepflegt ist. Es gibt Leute, die hier in unseren Senngarten gehen und schauen, was da im Wald zu machen ist, ob da Bäume gerichtet oder gefällt werden müssen oder äh, ob Salat gesät oder gepflanzt oder geerntet werden muss oder was auch immer, mhm. ja? Also wir haben da verschiedenste Aufgaben, die werden von uns vorbereitet. Das wird schon mal vorher überlegt äh, von Jürgen und mir in der Regel, was ist denn da sinnvoll zu tun, weil wir möglichst auch das so einrichten, dass eine Arbeit, die angefangen wird, auch innerhalb der Zeit des Sessions beendet werden kann. Hm. Wie lange Weil ist man diese, sonst ewiglose Ende hat. Wie lange ist diese Phase des Samu? Also die ist bis halb zehn, mhm. dann ist wieder eine halbe Stunde duschen, waschen, umziehen, mhm. weil die Meditationskleidung ist ja eine Kleidung, die möglichst locker ist, mhm. ähm, Anfänger kommen irgendwie im Dunkel getönten Trainingsanzug, blau oder braun oder schwarz, wir anderen, die schon lange üben, wir haben bestimmte Trainingskleidung die auch ein bisschen traditionell ist, wo sich einfach gezeigt hat, dass die geeignet ist, weil sie luftig ist, aber äh, warm. Mhm. Ja? Und das ist diese typische, wenn man Fotos von zen sieht oder von zen oder äh, das im Kopf hat, man äh, drängen sich ja immer so Bilder auf von Leuten in äh, schwarzen Gewandungen oder dunklen mhm. Gewändern, die mit äh, äh, ihr tragt auch mhm. Latz. ne? Ihr tragt Latz und einen ja, was ist das? Ein, ein Ring? Kannst mhm. du kurz, kannst du kurz äh, das beschreiben? Wie was was was hast du an? Ich habe äh, ich habe tatsächlich äh, einfache schwarze lockere Sachen einfach an, aber du hast ein traditionelles Gewand an. Mhm. Also ich habe an ein äh, ein Unterkimono, einen weißen, der hat weiße lange breite Ärmel, mhm. die so ein Stückchen zugenäht sind, sodass die wie eine Tasche funktionieren, mhm. weil man dann immer ein Taschentuch oder sowas reinschieben kann. Die haben, die sind in den Achselölen Achselölen haben die ein Loch, damit da Luft Luftwechsel ist. Mhm. Drüber trage ich einen schwarzen äh, Kimono, eine schwarze Jacke. Dann habe ich einen schwarzen Hakaman. Das ist ein schwarzer, traditioneller japanischer Hosenrock mhm. mit so ganz weiten Beinen. Mhm. Da kann man nämlich gut im Winter und auch im Sommer die Beine reinschieben, die Füße reinschieben, weil mhm. man im Winter dann warme Füße hat und im Sommer nicht von Fliegen belästigt wird. Ja. <lacht> und äh, dann habe ich die sogenannte Lätzchen. Wir nennen das, das Rakusuraks. Mhm. Das ist ein symbolisiertes als selbstgenähtes Gewand. Der Buddha hat damals ähm, sich ja gelöst von seinem ganzen Reichtum als Fürstensohn, ist auf die Straße gegangen, ist gewandert, lehrend, und er hat sich sein Essen zusammengebettelt und hat sich seine Gewänder genäht aus Resten, aus Stofffetzen, mhm. die er gefunden hat an den Friedhöfen, wo sie... Reste von den Verbrennungen waren. In Indien werden die Menschen meistens eingeäschert, mhm. weil es viel zu gefährlich ist, gesundheitsschädigend, wenn die in die Erde beerdigt werden. Mhm. So. Und äh, da bleiben dann bei den Verbrennungen immer mal so kleine Stoffreste über. Ne? Und daraus hat er sich äh, ein Gewand genäht und hat das dann irgendwie mit Safran äh, und, und Kurkuma und so ein bisschen einheitlich gefärbt. Mhm. Das waren also alles so Flickengewänder. Hm. Ne? Und das Patchwork. ist quasi der, der äh, rituelle, die ja. Rituell oder die, die, die optische Rückbesinnung darauf, was in der Kleidung noch mit mitverarbeitet genau. ist. Genau. So, so durchdacht dieser, das ganze Gerät an sich dann wahrscheinlich ist, wie du ja gerade schon ja. Sagtest. Das ist, ja, ja. Und dieser weiße Weißring, wie ich immer sage, <lacht> ist eigentlich ein Zeichen ähm, ähm für, für einen Begriff, den wir im Zen so häufig benutzen, ein Kreis, ein Kalligraphie und dieser Kreis symbolisiert das Wort Mu mhm. und Mu ist ähm, der, das, das Wort für den Potenzialzustand, mhm. also was Dinge waren, bevor sie geworden sind. Und darüber, da kommen wir jetzt irgendwo an einen Punkt, wo ich nochmal sage, auf das Warum. Hm. Um, wenn ich vorhin gesagt habe, es geht darum, in einer harmonischen Kooperation mit den Menschen zu sein, dann habe ich als nächstes gesagt, worin wir uns üben, ist zu versuchen, unsere Konzepte im Kopf, so muss es aber sein, unsere Regeln, mhm. ja, unsere Einstellung, unsere Meinung, unsere Erwartungen an andere aufzulösen. ja, Damit ich frisch und auf die Situation komplett angemessen mit Dingen umgehen kann. Mhm. Ja, wenn ich hingehe und, und rede mit dir und sagt, du musst jetzt aber so und so reden, damit ich Schlau sein kann, oder, damit ich dieses oder jenes tun kann, hm. werde ich frustriert sein. Ja? Oder viele gehen in eine Beziehung und haben bestimmte Erwartungen an den Partner, wie der sein soll und was er sein, sein soll und was der tun soll. Hm. Oder, Kindererziehung, riesengroßes Feld. Kinder, früher hieß es immer, Kinder darf man sehen, aber nie hören. Hm. Ja? Schwarze Pädagogik, hm. sagt man in Fachkreisen. Furchtbar. Weil die Kinder, die ganze Spontanität, die Ausdrucksfähigkeit, die Kreativität von Kindern kaputt gemacht wird, die werden verängstigt, die werden eingeschüchtert und dadurch werden sie anfällig für weitere autoritäre Strukturen, wie wir dann im Laufe unserer Geschichte ja auch unheilsam gesehen haben. Hm. So, Wenn ich aber so einem Kind mit einem offenen Geist und mit einem offenen Herzen begegne, dann kann ich trotzdem liebevoll dafür sorgen, dass das Kind sich in einem sicheren Rahmen bewegt, ja, wo es sicher ist, also wo, wo es weder überfordert ist, manche haben auch ihre Kinder überfordert, müssen schon sehr früh sehr viel arbeiten, Kinderarbeit nenne ich da nur, was weltweit immer noch ein großes Problem ist, hm. weil die Erwachsenen erwarten von den Kindern, dass sie einen Profit bringen, ja, aber in manchen Situationen ist es auch die Not der Familie, weil sie einfach zu wenig Geld haben, um was zu beißen zu haben. Hm. Schlicht und ergreifend zu überlegen. Also das sind, weißt du, du, du merkst so langsam, wie viele Faktoren man, wenn man sich auf diesen Weg begibt, dann fängt man an, offen zu werden. Und dann sieht man, fängt man an zu merken, was alles einen Einfluss auf eine Situation hat. Hm. Und dann wird das Ganze sehr, in gewisser Weise, sehr anspruchsvoll aber auch äußerst befriedigend, weil ich merke, ah, das spielt noch eine Rolle und das spielt noch eine Rolle und das, ah, und das kommt auch noch da rein. Das will ja auch bedacht sein, dass da eine, anderthalb Stunden Arbeitsweg äh, hat hm. und dass ganz anders morgens am Arbeitsplatz ankommt, als jemand, der um die Ecke wohnt. Ja? so. Also da finden Verwebungen statt, in der Betrachtungsweise, die je weiter ich auf dem Weg fortschreite, immer komplexer werden. Hm. Wo ich aber immer präziser ähm, damit umgehen kann. Immer angemessener damit umgehen kann. Und das ist es, was wir eigentlich im Zen anstreben. Mit so einem offenen Geist. So Und für so einen offenen Geist muss ich meine Kompl Konzepte aufgeben und dann entsteht in meinem Kopf eine eine Art Offenheit, nicht so eine. man kann fast sagen, Leerheit. Hm. Es sind keine fixen Gedanken mehr. Und diese Leerheit, dieser Potenzialzustand, in dem etwas entstehen kann, den nennen wir Mu. Und das symbolisiert dieser Beißring, wie du es genannt, dieser Kreis, den Ja, man ja. ja. ja. Ha? Okay. Ich, ja, okay. Ja, wir sind Natürlich. jetzt irgendwie. Ja, ja, aber so, nur, nur, so, nur so kriegen wir das ähm, einigermaßen geschildert. Äh, ja. Deswegen, das ist überhaupt kein, <lacht> überhaupt kein Problem. Ähm, ich bin wieder ähm, mit Meditationskleidung angezogen und es müsste jetzt das sowas so gegen äh, zehn bald 10 bald schon Uhr sein. Ne? Ja, es, gibt, es ist 10 Uhr, wir treffen uns in Meditationskleidung wieder in der Sendung. Hm. Und ähm, da kriegen wir erstmal wieder unseren kleinen Tee. Mhm. Ne? So, wir treffen uns, wir trinken einen Tee und dann machen wir erstmal wieder eine Sitzrunde von 25 muss ich alles, ich, Man muss sich das alles sehr formalisiert vorstellen, nehme ich an. Mhm. Wenn ihr mal eben einen Tee trinkt, dann äh, sind da sehr viele Dinge zu beachten. Ja. Wenn wir mal eben einen Tee trinken, sind da ein paar Dinge zu beachten. Ja. Das ist übrigens einer der Jobs, die Teegeber, mhm. die üben ganz bestimmte Dinge auch. Ja? Das, das finde ich und halt das Spannende, weil du sagst, so alle Elemente, die es da gibt und alle, sowohl also über die Entwicklung des Tages, als auch über die, die eigen, bis hin zur gesamten eigenen Entwicklung, hat man einfach immer wieder verschiedene, man wechselt den Übungsansatz, um einfach bestimmte Themen auch immer wieder für sich zu üben. Ne? Richtig, richtig. Ganz genau ist es. Also auf jedem dieser Jobs übst du bestimmte Dinge. Hm. Du machst quasi so eine Art, das ist, ich, ich, ich bin vielleicht die Einzige bei uns, die das so deutlich auch artikuliert. Hm. Für die anderen ist es genauso klar, aber ich formuliere es auch. Ich sage, das ist wie so eine Art Stufenweg, den man noch parallel neben der, neben der koh arbeit macht. Hm. Die koh arbeit ist die eigene persönliche interne, interne Arbeit. Und diese Jobs ist wie ein ein Training in den sozialen Kontexten Das sind, dieses, das sind ja auch dieser Gemeinschaftsarbeit. Das sind ja auch Erkenntnisse, die einem sicher in der Beschäftigung, äh, in der Meditation, als Meditationsobjekt dann wieder auch wiederum beschäftigen, sodass dass solche Erkenntnisprozesse, oder wenn du dafür erstmal sorgst, dass eine gewisse Leerheit durch die Übung entsteht, um dann solche ähm, das Hervorkommen von solchen Erkenntnissen wieder möglich zu machen, Ne? Das heißt, alles, was du tust und wie du handelst, ist auch wieder innerhalb des Tagesablaufs, den wir gerade beschreiben, ist dann auch wieder Input für deine meditative Arbeit. Richtig, genau so ist es. Was, was, was also haben wir, jetzt? Halb, Mal, wir, wir haben jetzt? halb ja. elf? Wir meditieren. Ja, halb elf, wir meditieren. Also wir haben jetzt kurz nach zehn und wir meditieren etwa so bis Viertel vor elf, hm. 20 vor elf. Dann machen wir einen etwas längeren Spaziergang draußen im Wald oder laufen mal ein paar Mal durch den Lebensgarten, je nachdem, wie das Wetter ist. Und zwar ist dieser Spaziergang auch eine Gehmeditation. Ja. Die machen wir auch in einer Gruppe. Mhm. Ja, ähm, Einfach, weil wir jetzt schon so viel rumgemacht haben und rumgesessen haben, dass wir einfach ähm, ein bisschen unsere, unseren Körper noch mal anders bewegen wollen, auch wenn wir das vielleicht bei der Arbeit schon getan haben. Mhm. Aber wir wollen auch gleichzeitig... Den Kontakt zur Natur ein bisschen pflegen, hm. indem wir draußen sind. Und es ist gar nicht, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, aber viele unserer, unserer Zuhörer werden das kennen. Wenn sie Spazierwege haben, die sie durch alle Jahreszeiten durchgehen, hm. wie stark sich das unterscheidet ja. in den Jahreszeiten, ja. wie viel es da zu entdecken gibt, wenn man, äh, wie die Luft riecht, hm. wie die die Temperatur anders ist, die Luftfeuchtigkeit anders ist. Und manchmal hast du Pfützen auf dem Weg, wo du achtsam sein musst. Manchmal ist der Weg staubig. Hm. Ja, Und indem wir das tun, äh, sammeln wir nur im, im Grunde genommen, nehm, nehmen wir Kontakt wieder auf eine andere Art und Weise mit unserer Umwelt auf. Hm. Also Wir sind wir selber im Zonierungsmodell in der Permakultur, ja, Zone 1. Wir sind in der Übungsgruppe. In der Sangha, der Gemeinschaft, hm. in der Sendung. Und dann gehen wir wieder eine, ein weiter und nehmen Kontakt, haben natürlich mit den Lebensgärtnern ein bisschen Kontakt, die nicht Zen üben, hm. die laufen uns über den Weg und die sehen uns, die kennen uns, die wissen, die lassen wir in Ruhe, mit denen quatschen wir nicht mal eben. Ja. Und dann gehen wir noch eine Runde weiter in die Natur. Hm. Bäume, Pflanzen, Tiere, hören die Vögel. Ja? So, Das machen wir ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde. Dann kommen wir zurück. Und dann gibt es in aller Regel einen Vortrag vom Zen-Meister um <lacht> oder vom Zen-Lehrer. Um halb elf, viertel vor elf. Ja, viertel vor elf, viertel vor elf, elf, fängt der Vortrag an. Mhm. Und der dauert dann in der Regel nochmal eine Dreiviertelstunde. Manchmal auch etwas länger, eine Stunde. Mit was ist Und das zu vergleichen? Mit der Predigt in der, in der Messe? Ja, kann man vielleicht vergleichen. Ähm, wobei äh, der Zungenschlag schon sehr anders ist. Also es gibt keinen erhobenen Zeigefinger und ihr solltet oder ihr müsstet, sondern es ist eher häufig bei Christoph ähm, eine Betrachtung, ausgehend äh, von einem Koan einer mhm. Situationsschilderung, einem kleinen in einer Interaktion, mhm. äh, eine Betrachtung über wie gehen wir mit uns selber um? Sind wir achtsam miteinander? Sind wir mit uns selbst achtsam? Sind wir mit dem anderen achtsam? Bis hin zu sozialen Betrachtungen oder ich weiß, als damals hier ähm, die, die, die Bankenkrach war, ne, 2008, hm. hat er das sehr eindeutig aus der buddhistischen Zen-Perspektive betrachtet hm. und das kommentiert. Ähm, ja, so. Ist das ist das der Zeitpunkt, wo der wo der Lehrer am, am intensivsten auf, auf eigentlich lehrt in dem in dem Zusammenhang, also da auch die Ansichten und Erkenntnisse, die in dieser Traditionslinie verknüpft sind, ähm, zum Ausdruck bringt. Ja, ja, das würde ich so sagen. Also wenn man im Hinterkopf behält, dass es das individuelle Gespräch gibt mit der individuellen persönlichen Unterstützung hm. und Belehrung. Hm. So, ja? Das ist ein Riesenanteil. Und dann haben wir eine Situation einfach im Tagesablauf, wo die Gruppe auf einer Metaebene ebene ähm, Informationen oder Belehrungen bekommt, Unterricht bekommt, die ähm, quasi so ein allgemeines Muster ähm, erkennen lassen hm. ja? wo es wirklich darum geht, auf so einer Metaebene, auf einer allgemeineren Ebene, die noch nicht persönlich zugeschnitten ist, ähm, Dinge zu erfahren. Den Sinn buddhistischen Kontext zu. Ja. zu umreißen. Ja, also er nimmt immer einen Koan und dann erzählt er auch immer erstmal was, wer war derjenige, der dieses Koan ähm, entdeckt hat oder zuerst benutzt hat, in welchem geschichtlichen Kontext steht der dieser zen von damals, wer waren seine, seine Leute, wo mhm. hat er gelebt in China, meistens sind sie aus China, die, die, die Koans von chinesischen Meistern. Nicht alle, aber sehr viele. Und dann kommt die Übertragung der buddhistischen Lehre auf unser europäisches Hier und Jetzt. Hm. So ein bisschen Anstoß dazu, was lernt uns das? Richtig. Ja? Was hat das eigentlich heute mit uns zu tun? Hm. Wenn da zwei Leute vor 1500 Jahren einen Dialog hatten über dieses und jenes, was ja? sagt das für die Bankenkrise? <lacht> ne? Was sagt das für die Bankenkrise heute? Hm. Ja. Okay. So, danach ist da Mittagessen. Was haben wir jetzt? Haben wir 12. ne? Zwölf Uhr. Mhm. Wir haben wir jetzt zwölf Uhr, es ist Mittagessen. Mhm. Ne? Und ähm, nach dem Mittagessen ist endlich mal eine Pause. Mhm. <lacht> Wie lang ist die? Also ich befürchte, es ist eins, drei. Oh, oh. Halb drei. Oh, das ist richtig Zeit. Ja, ne, Kann hm. man richtig kleines Nickerchen machen. Das tun auch, glaube ich, fast alle. Ja. Ich, ich bin wahrscheinlich eine der wenigen, die das in der Regel nicht tut. Ich <lacht> mache dann irgendwas anderes. Du musst und dann, auch ihr müsst dann arbeiten. <lacht> ihr müsst noch zusätzlich ja, das ist immer Beispiel der Slot, wenn, wenn ihr auf Session seid, ist das der Slot, wo man euch noch am ehesten kriegen kann und ein ganz schlechtes Gewissen dabei hat. Ja, also Jürgen macht da in der Zeit in der Regel. Wir nehmen die T-Shows alle auf, von mhm. Christoph. T-Shows sind die Vorträge. Wir nehmen die alle auf. Die sind auf unserer Webseite runterzuladen. Das werden wir auch verlinken. Und, ja, und ähm, kostenlos kann man sich die runterladen. Und ähm, mh, das ist die Zeit, wo Jürgen die T-Shows schon mal vom Aufnahmegerät auf den Computer überträgt und ein bisschen schneidet. Mhm und äh, so ein bisschen ähm, einen kleinen Text dazu schreibt, worum es in diesem Tisch-Show geht, damit man schon mal eine kleine Vorinformation hat. Hm. Das macht er in der Regel in der Mittagspause, wenn da noch ein bisschen Zeit ist, macht er ein Nickerchen und ich mache so in der Zeit alles, was so anfällt, hm. was gerade so dran ist, ähm, ob das Buchhaltung ist oder was der Teufel aber ich werde ein Nickerchen machen, aus dem ich dann äh, sanft und selig ja. um halb drei wieder erwache um, oder muss ich um halb drei schon auf der Matte sein? Du musst um halb drei schon irgendwo auf der Matte stehen, nämlich in der nächsten äh, Phase der Arbeitsmeditation. Mhm. In der entsprechenden Schmuddelkleidung ah, okay. und fettigen Schuhen bist du dann schon an deinem Arbeitsplatz. Das heißt, du beendest dein Nickerchen in der Regel um Viertel nach zwei. Mhm. So. Dann haben wir bis halb vier diese zweite Arbeitsphase, die zweite Arbeitsmeditationsphase. Mhm. Und in diesen Arbeitsmeditationen versuchen wir auch, so schweigsam wie möglich zu sein. Ähm, wir geben technische Anweisungen. Mhm. Und ich erlaube mir in der Zeit auch ein bisschen bei uns im Garten und auf dem Gelände zu erklären, warum sie das tun, was sie tun. Mhm. Weil das ja. eingebettet ist im, in äh, Permakultur-Design-Kontexten. Ja. ja. Aber ja. ich glaube, da müssen wir wirklich, haben wir eben schon angedeutet, da War. werden wir nochmal separat drauf eingehen. Ja, so. Dann ist es, äh, die Arbeitsmeditation es ist es halb vier. Du gehst wieder duschen oder dich umziehen oder was auch immer du tust und sitzt um 4 Uhr, fünf vor vier wieder in der Sendung. Mhm. Da gibt es wieder einen kleinen Tee, wie ah. üblich. <lacht> mhm. Und ähm, dann meditieren wir wieder 25 Minuten, eine Runde, kleine Gehmeditation zum Beinestrecken. Dann fängt die nächste Docsan-Phase an. Das ist dann ja so gegen fünf, ne? Also ja. zurzeit ja. wird es da schon deutlich dunkel. Das mhm. heißt, ähm, vor Sonnenaufgang und direkt nach Sonnenuntergang, jedenfalls, wenn wir das hier in dieser winterlichen Zeit haben, wo wir jetzt sind, äh, hat man jemals äh, diese Doxan-Runden. Genau, da ist man wieder, gibt es wieder Gelegenheit, äh, mit dem Lehrer zu sprechen. Mhm. Das dauert bis um sechs. Also, da können dann zum Beispiel das, was er morgens einem auf dem Weg gab, dann hat das da seine Rückkopplungsschleife und was dann über Nacht in einem brütet, das hat dann morgens seine Rückkopplungsschleife, oder prinzipiellweise. Ja, ne? Das hängt einfach davon ab, wie viele Leute da sind. Mhm. Also, wenn nur eine ganz kleine Gruppe ist, dann hat man vielleicht dreimal am Tag Doxan, aber in der Regel hat man höchstens zweimal Doxan. Mhm. Ja. Oder wenn es diese Nachmittags-Doxan-Runde ist, dann kann das sein, dass man am nächsten Morgen wieder hat. Also, das geht immer der Reihe nach, mhm. äh, so dass jeder der Reihe nach dran kommt. Mhm. Na? Ähm, und dann hat man also, haben wir bis um sechs Dogs an, dann ist Abendessen. Abends gibt es keine Rezitation, mhm. weil da ist eigentlich Essen nur Medizin. Mhm. Ähm, ja, dass da wird geschaut, dass man wirklich nur um, im Kloster wird geschaut, dass man wirklich nur das Notwendigste isst, eine Suppe hm. oder sowas. Hm. Um, weil wenn man zu viel isst, A, geht das ganze Blut und alles in den Körper. Hm. Da will man es nicht haben, weil man hat, man, noch einen, äh, man hat ja noch einen langen Abend vor sich. Richtig, ja. Und äh, dann hat man eine, haben wir, machen wir wieder eine Pause bis zum halb acht. Aha. Damit das, was man gegessen hat, schon mal so ein bisschen... Na, und dann fängt um halb acht ähm, geht es weiter mit einer Sitzrunde. Mhm. Dann ist die nächste Dokusan-Phase. Also halb acht bis acht Sitzrunde, kurz nach acht bis viertel nach neun, halb zehn, nochmal Dokusan. Mhm. Dann ist eine Abendrezitationsrunde. Und danach ist nochmal eine Runde Jasa. Yasa ist für mich persönlich die köstlichste und kostbarste Runde des Tages, weil da wird das Licht ausgemacht, da ist schweigen, da ist gar nichts, mhm. da ist Ruhe, oh, da ist kein Stress mehr, also Stress in Anführungszeichen, da ist einfach nur noch Tagesausklang, da wird nichts mehr, ist kein Doxan, wo ich eine Lösung haben will, da ist kein dieses kann jenes mehr, da ist einfach nur zur Ruhe kommen. Hm. Und die dauert so lange, bis dass der Jigic Jitsu aufsteht und geht. <lacht> der der äh, womit ist der Vergleich? Der, der, der Küster. Ja nee, das ist der der der das ist der Manager. Ja, der, der, der, der Manager der, der, der, der organisiert den Ab mhm. der mhm. der steht irgendwann auf geht raus sagt noch an Fenster zumachen, äh, morgen früh geht's weiter, dann geht der Lehrer raus, der sitzt die Runde in der Regel auch mit uns, weil er dann auch sagt, ah, Tagewerk getan, Feierabend, hm. Feierabend genießen, ja, und danach gehen alle anderen und man kann, wenn man will, noch ohne Ende weitersitzen, weil die Sendung ist die ganze Nacht offen, manche sitzen auch noch etliche Runden, so, das war der Tagesablauf, dann haben wir in der Regel halb elf, hm. Ja. Und dann schläft man einfach bis um, bis um ungefähr 4 Uhr. Uhr. Kurz nach 4 Uhr steht man auf und dann geht es um halb fünf wieder los. Und das äh, macht ihr äh, konstant, ich meine, ihr lebt ja jetzt nicht ein, Klöster, ein klösterliches ja. Leben per se, sondern das ist gebündelt in, äh, in sogenannte Sessions, die dann mhm. auch schon mal, mal eine Woche dauern können, wie das, ja. äh, was du eben beschrieben hast, das Rohatsu. Was, ähm, was für einen Stellenwert ist das äh, so im, im spirituellen Jahreskreis? Wieso ist das genau da, wo es ist, nämlich im Herbst? Und wieso dauert es eine Woche? Also ähm, das Rohatsu ist das wichtigste Session für uns, weil wir da feiern ähm, das in Indien, vor zweieinhalbtausend Jahren, um die Zeit, der Buddha seine sogenannte Erleuchtung erfahren hat. Mhm. Das ist quasi ein, ein traditionelles sich erinnern und über Zeit und Raum uns mit dem Buddha in seiner Anstrengung zu kapieren, was das damit äh, Alter, Krankheit, Tod zu tun hat. Hm. So vom Kaliber, ja. vom Kaliber her Ostern und Weihnachten die Ecke. Ja, ja. So, kann, so kann man sagen. So Schlech, kann man schlechter sagen Vergleich. Ja, unter, so, so, ja hm. es, ist, es lässt sich in gewisser Weise vergleichen von der Wert, vom Wert, den wir dem beimessen. Hm. Und es hat den Unterschied, wir feiern Weihnachten, aber wir werden da nicht geboren. Hm wir feiern Ostern und wir, wir stehen da nicht von den Toten auf. Hm. Oder Karfreier, wir werden hier ans Kreuz genagelt. Aber wir im Zen machen genau das Gleiche, was der Buddha gemacht hat. Ja. Wir sitzen unheimlich lange Zeit auf unserem Arsch und ringen darum, zu kapieren, wie man das hinkriegt, unter Krankheit, Alter, Tod, nicht zu leiden. Ja. Sondern das mit offenen Armen zu empfangen und zu sagen, Halleluja, es ist doch wunderbar, ich kann wieder was dran lernen. Hm. Es ist ein Teil, es ist die andere Seite des Lebens, es ist nur die andere Seite der Medaille. Darin verborgen sind die Keime für ganz was anderes. Darin sind verborgen die Keime für noch mehr Weisheit, für noch mehr Mitgefühl, für noch mehr... Äh, ja die anderen wesen auf diesem planeten zu lieben hm. ist das und der das Grund? unterscheidet es weil, weil wir es genau wir machen genau das, was der Buddha gemacht hat hm. Ne? Wir machen nicht genau das, was da bei Ostern oder Weihnachten mal nicht gedauert, das, was Jesus damals gemacht hat, sondern wir, das ist ein Erinnerungsakt. Hm. Und was wir machen ist, wir ein identifizieren uns. Es ist ein, genau, es ist ein Reenactment. Hm. Und deswegen ist uns das so kostbar. Und das ist natürlich, ähm, weil es bei uns im Winter ist und wir sind ja noch ein bisschen gnädig, als ich in Japan war, beim Rohatsu war. Das war, das war richtig eine harte Nummer. Das war richtig eine harte Nummer. Also Es war keine Heizung, es war eiskalt, es war unter Null. Wir sind nicht morgens um halb fünf angefangen, wir sind um drei angefangen und wir konnten nicht um halb elf zu Bett gehen. Wir sind um zwölf nach draußen gezogen mit unserer Sitzmatte und haben äh, drei Stunden am Stück draußen gesessen und konnten vielleicht mal ein bisschen nickern. Hm. Ja? Also wir haben genickert, so. Aber du kannst ja im sitzen, die Wickelbannen. Und das sieben Tage am Stück. ja So. Aber das wir ist haben aber auch dann schon das ist für die ordinierten Fortgeschrittenen ist das, ne? Richtig, richtig. Und deswegen wollte ich gerade sagen, wir haben kleinere Formate für Anfänger, für Einsteiger, für Leute, die einfach mal nur reinriechen wollen. Da dauert es nur zwei Tage. Ein Wochenende bieten wir ein paar Mal im Jahr an. Hm. Wir bieten äh, zweimal im Jahr die Viertages-Session an. Äh, wir werden jetzt dazu, und die sind bisher alle im Lebensgarten oder überwiegend, und wir werden jetzt anfangen, auch solche Formate anzubieten wie äh, Samu, hm. wo wir nicht so viel sitzen, sondern mehr in Tätigkeit sind. Wir werden anbieten ähm, Session, die mehr draußen noch hier im Garten sind, wo wir uns mehr selbst versorgen und uns äh, noch mal mehr, weißt du, in, in so eine Art Klausur begeben, wo wir noch mehr unter uns sind, noch weniger Einflüsse von außen mit zu integrieren und zu verarbeiten haben. Hm. Das ist ja auch immer für die Übenden eine Herausforderung, wenn da draußen äh, der Bäckerswagen vom Lebensgarten klingelt und, oh, Kuchen, ja, ja. ja, oder wenn da draußen äh, Viele Jahre lang war das so, jetzt ist es nicht mehr so, aber viele Jahre traf sich das immer so unglücklich, dass wenn wir unser Sommersession hatten eine Woche, dass an dem Wochenende der Garten, der Lebensgarten sein, sein Sommerfest macht und das hm. war dann auf dem Platz und dann hatten wir die ganzen, wir waren oben am Medizin und die haben unten Party gemacht. Die Extraprüfung, ja? ne? Ja, das sind dann so kleine Extrachens und die sind natürlich eine Herausforderung und da wir ja alle nicht so hochtrainierte Leute sind, und das alles nicht so abschalten können und uns darüber ärgern oder Anstoß dran nehmen, ist natürlich wieder eine Übungsgelegenheit, aber es ist anstrengend. Wollen wir hier shoka in unserem Gelände, in unserem Senngarten, fangen wir nächstes Jahr an zu bauen, um uns da nochmal einen eigenen Meditationsraum hinzustellen, wo mhm. auch andere Veranstaltungen stattfinden können. Also nicht nur, aber auch, also auch was weiß ich, Wildnispädagogik oder, oder Permakultur oder wenn andere Leute irgendwie einen Ort suchen für ein ruhiges Seminar, werden sie das dann irgendwann in der nächsten Zeit hier finden können. Was gibt dir Katharina? Was gibt dir Zen? Ähm, ja, ja was, das ist was, durch, was ist das? Warum ich meine, du, ich das du, alles als, ja, du als, du vom Charakter her ähm, als eher extrovertierter Mensch, manchmal bis zur Feurigkeit. Was, was ist das? Ankert dich das? Bringt dich das runter? Bringt dich das vorwärts? Wo, wohin? In welche Dimension treibt dich das? Also es hat mich sicherlich über die Jahre durch einen Prozess geführt, wo ich sehr gut in den Spiegel geschaut habe. Mit meinen Eitelkeiten, mit meinen Unsicherheiten, mit meinen ähm, Rechthabereien, mit meinen, ähm, wenn du sagst, äh, feurig, da kann man auch sagen leidenschaftlich, man kann auch sagen aggressiv. Äh, manche Leute haben mir vorher, früher gesagt, ich wäre arrogant. Um, diese Dinge habe ich mir, glaube ich, im Laufe der Jahre sehr genau angeguckt und habe, glaube ich, doch gelernt zu unterscheiden, wann ich mal streng sein muss, wann es die Situation erfordert um einen Rahmen zu halten, damit nicht die Sicherheit, die eine Gruppe braucht oder ein System braucht, von einzelnen Menschen auf Kosten anderer zerstört wird. Hm. Ja, für ihre eigenen Bedürfnisse setzen sie die Sicherheit der Gruppe aufs Spiel. Das zu unterscheiden und dann auch mal durchzugreifen. Ich glaube, das habe ich im Laufe der Jahre ganz gut gelernt. Und ich habe auch, glaube ich, gelernt, die Seite, ähm, die vielleicht nur sehr wenige Menschen kennen, wenige ausgewählte Freunde, die sehr weich ist, die sehr sanft ist, die ähm, sehr tief mitfühlend ist. Manche Klienten früher haben mir gesagt, Katharina, du kannst Gedanken lesen, hm. wo ich so genau weiß, was in dem anderen vorgeht und vielleicht für den die Worte finden kann, wo ich hinter manche Maske schauen kann. Das mache ich nicht im Alltag so oft, weil es einfach auch ungeheuer anstrengend ist. Also das so direkt alles zu spüren, ähm, dann muss ich die Gefühle von zwei Menschen halten. Das ist nicht ganz einfach, deswegen tue ich das nicht oft. Aber auch das zu lernen, wann es wichtig ist, mich so weit zu öffnen, dass ich das alles aufnehmen kann, alles spüren kann, alles dann in den Prozess bringen kann es hat mir Geduld gegeben das Üben es hat mich gelehrt dass wenn ich mich ärgere hat es nicht was mit dem anderen zu tun sondern es hat was damit zu tun dass ich denke der andere müsste aber hm. ja. ähm, es hat mich gelehrt ähm, dass es gut ist bestimmte Strukturen und Systeme zu haben, dass Hierarchien gesund sind. Hm. Denn Hierarchien sind nichts anderes als Ordnungssysteme. Und dass, wenn es eine gut begründete, stimmige Hierarchie gibt, wie wir sie im Zen haben, dass sie zum Wohle aller Beteiligten ist. Also, ne, wir haben eine ganz klare Hierarchie im Zen. Und wir haben es wenn ich die Höhe in der Hierarchie habe und sie sicher ausüben kann, gebe ich den Stab an den Nächsten weiter. Hm. Ja? Also es ist ein Kreislauf. Und jeder ist in diesem Kreislauf eingebunden. Hm. Ja? Das heißt, es ist ein, ein, ein Wechsel. Ich habe gelernt, mich mit Wechsel, mit Veränderungen mit ähm, zu organisieren und sie auch gut zu finden. Ich habe gelernt, ähm, was hier ist das Training mit, mit unserem Meister hier, da ist die Situation so komplex, dass wenn wir gesagt haben, und wir treffen uns dann und dann und machen das und das, dass es durchaus sein kann, dass fünf Minuten vorher der Anruf kommt und sagt, sorry, es ist etwas anderes, viel wichtigeres aufgepackt, aufgepoppt, es geht nicht. Hm. Oder äh, ja. Und es ist nicht, weil er das witzig findet oder weil er unzuverlässig ist, sondern weil das Leben hier so komplex ist. Hm. Ja, wir leben in komplexen Zusammenhängen. Und wir können uns noch so sehr bemühen, sehr zuverlässige ähm, Kooperationspartner zu sein. Und es kann sein, dass es uns nicht gelingt. Und damit offen umzugehen und sich nicht darüber zu ärgern, habe ich gelernt. Also ist Zen auch ein Weg, die Komplexität zu handhaben? Ja. Komplexität zu erkennen und sie zu handhaben, indem man sich darin geübt hat, ein äh, offenes Herz und einen offenen Geist zu haben. Hm. Und Zen ist nicht ein Wachstums- und Erfolgsmaximierungsinstrument. Erfolgsmaximierungs hm. Es gibt Zen-Lehrer, die machen Manager-Training, hm. damit diese Manager noch erfolgreicher managen können. Hm. Sprich, ihre Leute und ihre Firma noch erfolgreicher ausquetschen können. Also Mittel zum Zweck. Ja, das ist denn auf gar keinen Fall. Da mögen die Leute, die, die Manager, mögen das wichtig finden, für sich. Das ist auch alles schön. Und die mögen auch viel Geld dafür auf den Tisch legen. Aber solange Sie nicht die Absicht haben, Ihre Firma, Ihr Management zum Wohle des gesamten Planeten einzusetzen und dafür Ihr letztes Hemd wegzugeben, sage ich, das war ein bisschen überspitzt und vielleicht ein bisschen böse. Ja, Solange machen Sie keinen Sinn. Hm. <lacht> Dann machen Sie Meditation und Sie machen eine, eine Effektivitätsmaximierung und das ist wunderschön. Ja, das ist auch klasse. Das machen auch teilweise die japanischen Manager, dass sie glauben, Zen zu machen und es praktizieren. Ja, deswegen sind Sie auch teilweise so erfolgreich, weil Sie es schaffen, sich so zu zentrieren hm. und alle störenden Faktoren erstmal auszuschalten und ihre Kraft zu sammeln. Und wenn man meditiert, du kriegst ja unheimlich Power. Hm. Das ist ja, Du kriegst ja unheimlich vitale, geistige Power. Also da werden Kreativitäten freigesetzt, wo du auf einmal Ideen für dein Business kriegst oder für deinen Job. Oder ich habe das früher als Sozialarbeiterin gearbeitet in der nachsorgenden Psychiatrie. Ich hatte auf einmal Erkenntnisse über wie man Dinge machen kann oder was mit welchem Klienten los ist. Was, ja oder und so weiter so du da, da wird ein Feuerwerk freigesetzt und darum geht es nicht ich wollte gerade sagen das ist der das ist doch eigentlich nur das ist ja der der ähm, sind ja die Ausflüchte deines Geistes vor der Leere wenn dann plötzlich so viel ähm, ähm, ja. Geistesleben abgeht so ne ja. also aber das, ja. das das das ist das ist nicht der der Punkt an und für sich ja ja, so. Und ähm, ich bin das kann natürlich sein, einem Manager und diesen Menschen, die diese Kurse be besuchen, den will ich gar nicht total ans Bein pissen. Ne? Mm. Sie gehen von einem Startpunkt A aus. Mm. Ja? Stell dir vor, du kennst bestimmt Wanderkarten, so Wanderrouten in den Bergen oder mm, so, ne? mm. oder bei euch. Ja. Grund. Ja. Ne? Zum Beispiel. Da hast du den einen Parkplatz, da hast du den anderen Parkplatz und da hast du den dritten Parkplatz. Und jeder fängt an irgendeinem Parkplatz an, stellt sein Auto ab und sucht sich einen Wanderweg. Hm. Ne? Und irgendwann kommen sie alle mehr oder weniger an einem bestimmten Punkt an oder kreuzen den. Hm. Ich habe jetzt Grund nicht mehr so im, im Hinterkopf, ob es da irgendwie Irgendwann landen sie alle bei Weiher, das meinst du. Gasthof Weiher ja? in der Kurve. Ja, Irgendwann landen sie alle bei Gast auf Weiher. Hm. Ja? Und so kann das in diesem Fall auch sein. Diese Menschen, die diese, diese Managerkurse besuchen oder so, die fangen vielleicht mit der Motivation an, als Manager zu arbeiten und da besser zu werden und effektiver zu werden und gelassener zu werden. Oder hast du nicht gesehen. Ne? Und im Verlauf der Übung über viele, viele Jahre kommen sie auch zum Gasthoffeier. Hm. Sie kommen dann auch mit dem richtigen Lehrer zu der Erkenntnis, worum es im Zen eigentlich geht. Hm. Ja? Okay. Ein weites Feld. Wir, konnten das, ja. wir können das heute hier nur aufmachen, aber wir hoffen natürlich wie immer auf, auf uh, rege Rückmeldung dazu. Wenn ihr Fragen zum Thema Zen habt, dann könnt ihr uns behelligen, insbesondere Katharina. Äh, ihr dürft äh, wie immer uns gerne eine E-Mail schreiben an mail.denkblasen-podcast.de. Ähm, Oder was noch viel schöner wäre, ähm, diskutiert doch öffentlich in den Kommentaren unter dieser Episode. Ähm, nicht nur, wenn ihr spezielle Fragen, also nicht nur, wenn ihr allgemein zum Thema sagen wollt, sondern wenn ihr auch speziell äh, fragen wollt, ähm, zu Themen, die euch noch interessieren oder wenn ihr äh, wissen wollt, wie ihr selber Zen praktizieren könnt und wo. Wir werden da auch noch ein paar Sachen verlinken, denke ich. Da ähm, schaffen wir auf jeden Fall Kontaktmöglichkeiten. Mhm. Für mich ähm, ergibt sich einfach daraus, lass uns bei nächster Gelegenheit, vielleicht noch nicht in der nächsten Folge, aber vielleicht in der übernächsten, mal weiterreden, wie sich äh, diese, diese Haltung, die Zen eröffnet, ähm, wie sich das auch nochmal im, im weiteren küchenphilosophischen Feld, sag ich mal, niederschlägt mm. äh, und wie sich das in euren, in euren ähm, Weg in Sachen Ökologie, komplexe Systemplanung, Permakultur mit einbettet. Ich glaube, da machen wir eine, mhm. na, nicht einen zweiten Teil von, aber etwas, was, was wahrscheinlich ganz gut dazu passen wird. Ja, Nächste und vielleicht gibt es ja auch, genau, vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der eine Frage hat, die uns anders für einen Podcast geben kann. Genau. Da Was auch immer das sein mag. Da haben wir, haben wir auch schon sehr schöne Zuschriften erhalten, da müssen wir uns auf jeden Fall was ausdenken, wie wir damit umgehen und wie wir vielleicht das Format so öffnen, dass äh, ihr eure spannenden Themenwünsche direkt vorstellen könnt. Aber das ist alles was, was wahrscheinlich 2014 bringen wird, weil ähm, äh, das hier ist die letzte Folge in diesem Jahr, in 2013. Ach. Genau, eine aber, haben wir noch am 1.1. Genau, also, und da haben wir, da haben wir nämlich, Spezialthema. Genau, da haben wir nämlich das Vergnügen, aber auch gleich am 1.1. anzufangen. Das ist nämlich ein Mittwoch und zwar mit dem Thema Liebe. Wir starten mit ganz viel Liebe in das neue Jahr. Und äh, würden uns freuen, ähm, falls ihr da Ideen und Anregungen habt ähm, oder Ecken, in die wir mal hingucken sollen. Liebe ist, äh, wie Zen und andere Themen, die wir hatten, viel zu komplex, um das überhaupt hier erschöpfend zu erklären. Aber das wollen wir gar nicht, sondern ja ein paar Denkblasen und damit Anstöße ähm, einfach zu Gehör bringen und gucken, was passiert. Katharina, danke für, für dieses ausführliche Erzählen. Ich danke dir, dass du mich so wunderbar dadurch begleitet, angestoßen, angefragt, abgefragt, angeregt hast. Mhm. Ähm, ich bin jetzt völlig von unserem Konzept abgewichen und habe einfach alles mögliche erzählt, was mir so am Herzen liegt und wie mir, wie ich Senden erlebe und wenn ihr nehmt bloß nicht alles, was ich gesagt habe, für die einzige Wahrheit, weil es gibt wie immer ganz viele Wahrheiten und ganz viele Literatur darüber, die immer wieder neue und andere Aspekte beleuchtet und Dinge anders einschätzt. Also ich habe eine Wahrheit, eine meine euch vorgestellt. Ich danke euch fürs Zuhören. In dem Sinne auch frohe Tage, guten Rutsch und äh, frohes Neues. Wir hören uns am 01.01.2014. Ja, ciao, Tschüss. alles Gute. Ciao. What? <sweak>